Jetzt geht es also um die Designs, also um die Themes, die du installieren kannst. Du hast zum einen über Elementor natürlich die Möglichkeit, Templates selbst zu installieren, die du dann nutzen kannst. Das empfehle ich grundsätzlich, aber jeder Page-Builder braucht auch ein eigenes Theme. So auch bei WordPress beziehungsweise bei Elementor und das findest du hier unter Designs. Standardmäßig sind hier schon 2021, 19 und 2020 installiert und die kannst du jetzt einfach kostenlos nutzen. Du kannst hier auch zum Beispiel über Themes hinzufügen, verschiedene Themes durchscrollen die schon so zur Verfügung stellen. Wenn du aber mit Elementor arbeitest, dann empfehle ich dir kein Theme zu nutzen, sondern schlichtweg das kostenlos verfügbare Hello Seam zu installieren. Dazu habe ich auch wieder eine Datei bei mir drin. Und zwar haben wir hier Hello Elementor. Ganz einfach wie vorher auch wieder Installieren und noch nicht aktivieren, weil ich will ja jetzt das Child-Theme noch installieren. Gehe auch wieder auf die Datei zum Auswählen. Dann haben wir hier Genau. Jetzt haben wir hier das Hello Theme und ein sogenanntes Child Theme. Dieses Child Theme zeige ich dir in einem nächsten Video, wozu das genau fake ist beziehungsweise wozu du das auch benötigst. Aber so ist es ganz einfach ein Theme zu installieren. Jetzt, wenn du es aber deinstallieren möchtest, dann geht das nicht einfach hier über de, deinstallieren bzw. deaktivieren. und Deinstallieren. Das heißt, hier solltest du drauf schauen, dass du nicht schon 50 dieser äh, Sims entsprechend aktiviert hast bzw. Äh, hochgeladen hast oder implementiert hast. Ich würde dir entsprechend empfehlen, dass du da vielleicht hingehst und vorerst, wenn du hier ein Sim hinzufügen möchtest dir das Ganze einfach mal im Detail anschaust, dass du siehst, wie das Ganze ausschauen könnte und so weiter, dass du da nicht äh, sehr, sehr viel entsprechend installierst und mal schaust, wie es ausschaut. Ich würde hier einfach durchscrollen. Dann siehst du, wie das Ganze ausschaut und da empfehle ich dir natürlich, das Ganze entsprechend äh, zu durchsuchen und falls du eben dieses Seam bereits schon hochgeladen hast, dann musst du das Ganze über den FTP deinstallieren und das empfehle ich dir auch. Also, wenn du dich für ein Seam entschieden hast, dann würde ich aller, aller, allerhöchstens, wirklich allerhöchstens das Standard Seam 2021 hier stehen lassen und die anderen dann löschen. Deswegen, weil unter Umständen kann mal irgendetwas nicht funktionieren. Ist mir zwar beim Hello Theme noch nie vorgekommen, aber es kann passieren, dass mal ein Theme irgendeinen Defekt hat, dann musst du kurzzeitig ein anderes Theme aktivieren, um äh, die Webseite doch noch irgendwie so ansehendlich äh, darstellen zu lassen, was bei Elementor eigentlich nicht so ein Riesenproblem ist, weil wenn du da Vorlagen genutzt hast äh, über Elementor, dann werden die darüber auch geladen. Deswegen ist es durchaus machbar, dass du das dann hier noch stehen lässt. Und wenn du das Ganze löschen möchtest, musst du wie gesagt auf ein FTP und das zeige ich dir jetzt kurz. Ich bin jetzt also in meinem WordPress Verzeichnis drin, wo ich die WordPress Installation gemacht habe, gehe hier auf WP Content, dann auf Themes und lösche hier, da haben wir 2021, dann brauchen wir 2020 und 2019. Das kannst du einfach markieren und löschen. Und wenn das Ganze gelöscht ist, kannst du das auf der Webseite aktualisieren. Und du siehst, du hast jetzt hier nur noch dieses 2021. Ganz wichtig ist auch übrigens, wenn du ein Theme hast, wo du eine wo eine Aktualisierung zur Verfügung steht, dann macht diese Aktualisierung auch, wenn es inaktiv ist. Das wird dir hier dann angezeigt. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf den FTP, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, hier in den Plugins-Ordner deine Plugins direkt als Ordner hochzuladen. Dann musst du sie nur noch in der entsprechenden Seite aktivieren. Das war es also zum Thema der sims wie gesagt, du hast mehrere Möglichkeiten, entweder das Ganze hier hochzuladen in den sims Ordner oder du gehst hin und fügst hier ein Sim hinzu mit einer ZIP-Datei über Sim hochladen oder suchst dir eines der kostenlosen zur Verfügung gestellten. Hier kannst auch äh, zum Beispiel Siems durchsuchen und sagen Sport. Mal schauen, ob da was rauskommt. Hier hast du jetzt ganz viele kostenlose. Hier würde ich allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil das eine oder andere kostenlose kann natürlich auch ein bisschen, äh, ja, ich sag mal nicht so aktuell sein und Tür und Tor offen haben für das entsprechende Hacking von deiner Webseite.